Ja, in der Anfangsphase hatte ich erst, glaube ich, ein Faxgerät, dann zwei und dann am Schluss drei Faxgeräte. Das waren relativ große Geräte, auf denen ich 100 Empfängernummern speichern konnte. Diese 100 Empfängergruppen hatte ich in verschiedene Zielgruppen unterkategorisiert, also Nachrichtenagenturen war eine, Boulevardpresse war eine, dann äh, äh, Hamburger Korrespondenten und so weiter. Und darüber habe ich je nach Thema die verschiedenen Zielgruppen angesprochen. Problem war allerdings, dass natürlich auf der Gegenseite die Faxgeräte hin und wieder besetzt waren. Dann sprang die Nummer ganz nach hinten und es dauerte ziemlich lange, bis die dpa wieder angewählt wurde. und am Schluss war es mit drei Geräten fast ein wenig chaotisch, dass ich nicht wirklich wusste, welche Meldung war gerade schon draußen und welche noch nicht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das über Computer zu steuern. Also, ich möchte jetzt nicht diesen Begriff start benutzen, weil er ja, sagen wir, in die, in die heutige Wirtschaft führt. Aber äh, wir haben schon ein solches Denken gehabt. Wir haben junge Leute gehabt. Wir haben viel versucht. Wir haben ja auch Produkte gemacht, die nun nicht immer durch die Decke gegangen sind. Wir haben ähm, hingehört, was der Kunde will. Wir haben versucht, so zu entwickeln, dass der Kunde wahrgenommen wurde, dass wir Veränderungen, Feedback aufgenommen haben. Also wir waren glaube ich, sehr am Markt, sehr ähm, technologiebezogen und haben wirklich verschiedene Lösungen im, in, in einem kleinen Shop entwickelt, der dann nachher ganz gut funktioniert hat. Wir haben, glaube ich, also wenn ich das so sagen darf, wenig Struktur gehabt. Wir haben Freiraum gegeben und ich glaube, wenn mir jemand was erzählt hat, dann habe ich gesagt, versuche es. Also dieser Begriff, das geht nicht und das mache ich nicht, das gab es bei uns, glaube ich, relativ wenig. Oh, ich, ich, ich erkenne das noch wieder. Ich habe ja immer gesagt, dies ist das schönste Büro am Mittelweg. Ich dachte immer, es das schönste Büro der ganzen DPA-Gruppe. Nee, ich habe das auf den Mittelweg bezogen.